Statistisch gesehen fährt jeder Mensch alle drei Tage mit einem Aufzug. Bequemer als Treppensteigen sind Fahrstühle allemal und meistens deutlich schneller. Das heißt, ich muss aber für mich jetzt rausfinden, was mein perfektes Tempo ist. Ja. Das sollten wir jetzt auch tun. Okay, super. Okay, fertig und los. Professor Freywald zählt Ullis Schritt. Als trainierte Läuferin ist sie ganz schön schnell unterwegs. Stop. Und wie viele Schritte hatte ich pro Minute? Genau, ein Schritt. Okay, das heißt, das ist jetzt meine perfekte Geschwindigkeit, um Energie zu sparen. Das ist die optimale Geschwindigkeit, um ökonomisch energiesparsam zu laufen. Für Sie als Person. Okay, das heißt, ich brauche jetzt nur noch die passende Musik, die dieses Tempo hat. Das kriegen Sie locker hin. Hier haben wir ein Metronom. Das wäre ungefähr so. Okay, hört euch das mal an. Könnt ihr so über die Brücke laufen in diesem Tempo und auch so spielen dazu, bitte. Dann machen wir das und los geht's. Worauf kommt es an? Ja, du musst schnell sein. Es kommt jetzt nicht auf dein Gewicht an. Es macht nichts, wenn du ein paar Pfunde <lacht> zu viel hast oder so. Es kommt jetzt auf die Schnelligkeit an, okay? Auf die Schnelligkeit? Ja. Genau. Oh Mann, okay. <lacht> oh, oh, oh, oh. Wäre dann schon vorbei, die Geschichte. Ich hänge fest. Tja. Auf die Schnelligkeit kommt wirklich an. Haut Burkhardt mit dem Hammer auf die Masse, verhält sie sich wie ein fester Körper. Taucht er den Hammer dagegen langsam ein, verhält sich das Gemisch wie eine Flüssigkeit. Bei einer Geschwindigkeit von 116 Stundenkilometern braucht der Ball für diese Strecke nur knapp 0,3 Sekunden. Als Profitorwart ist seine Reaktionsfähigkeit extrem gut geschult. Das stimmt. In der Zeitlupe sieht es zwar so aus, als würde Burkhardt extrem spät reagieren. Tatsächlich hat er aber eine Reaktionszeit von nur einer Viertelsekunde. In der Zeitlupe fliegt das Messer etwa 20 Mal langsamer. Entfernung zum Ziel 3 m. Jetzt kannst du reinkommen. Okay. Können wir da einfach reingehen? Der Strahl wird jetzt gerade unterbrochen, wir können da gefahrlos reingehen. Ich gehe doch mal ins Zelt. Ja, gut. Ja, ist noch ganz nass. Ah. Ja, deine Füße sind jetzt ja ziemlich dicht an einer Stange. Ja, hier unten in der Ecke, ja. Und wenn der Blitz dort einschlägt, kann er sehr gut von der Stange in deine Füße einschlagen weil der menschliche Körper ein relativ guter Stromleiter ist. Also dann springt er einfach über? Dann springt er einfach über und fließt durch deinen Körper. Bei deinen Füßen eine hohe Spannung herrscht und deinem Kopf eine niedrige, fließt durch diesen Unterschied, erheblicher Teil der Strom ist durch deinen Körper und der bringt dich dann mit Sicherheit um. Und dann bist du tot.